Ich möchte hier ein kleines Experiment zur Farbwahrnehmung mit euch machen. Dazu müsst ihr das Bild auf Vollbild stellen und möglichst nah an den Bildschirm herangehen. Dann seht ihr in der Mitte einen roten Punkt. Diesen roten Punkt solltet ihr starr fixieren, den Kopf nicht bewegen, euch konzentrieren und einen Moment warten. Damit es nicht zu langweilig wird, schalte ich jetzt etwas Musik an. Konzentriert euch, fixiert den Punkt, bewegt den Kopf möglichst nicht, ich werde gleich das Bild umschalten, aber zunächst einmal müssen wir uns auf den roten Punkt in der Mitte konzentrieren. Wenn wir uns auf den roten Punkt konzentrieren, gewöhnen sich unsere Augen langsam an das Bild. Wir müssen uns konzentrieren, den Punkt nicht aus den Augen lassen, den Kopf nicht bewegen und dann 3, 2, 1 schalte ich das Bild um. Habt ihr es gesehen? Ich hoffe, ihr habt das Bild in Farbe gesehen, aber wenn ihr zum Umschaltpunkt zurückgeht, werdet ihr merken, dass dort nie ein Bild in Echtfarben war, denn das zweite Bild ist nur schwarz-weiß. Ich hoffe, das Experiment hat geklappt, wenn nicht, könnt ihr es gerne noch einmal wiederholen. Viel Spaß und Tschüss!